heute einfach mal ein bisschen Übersicht mitgebracht, wie so ein Internetknoten funktioniert. Vielleicht einfach vorab mal, um das Auditorium so ein bisschen besser einschätzen zu können, wie sind denn die Vorkenntnisse? Wer wusste denn, bevor vorgetragen wurde, was ein Internetknoten ist, was das denn eigentlich ist, was es damit auf sich hat? Also wer hat schon mal vom Thema Internetknoten gehört? Wer hat von der Firma DZIX oder DKIX oder DKIX gehört? Na, das sind schon weniger. Und wer weiß, was BGP ist? Gut, dann eine. Ja, ich habe <lacht> Gut, das heißt, ich glaube, dann haben wir genau das richtige Level getroffen. Ich habe einfach für heute, wie gesagt, ein bisschen abstrakter mitgebracht, wie das funktioniert, was wir tun, was das Geschäft ist, warum es dieses Geschäftsmodell überhaupt gibt, wie es technisch funktioniert und was für Herausforderungen wir im Speziellen in unserem tagtäglichen Arbeiten hier in Frankfurt oder mittlerweile weltweit haben. Wir hatten eben schon die Die Vorstellung, die Abteilung heißt Products and Research, das bedeutet am Ende nur, dass es natürlich noch die R&D Abteilung ist wie zuvor, aber erweitert um Produktmanagement und globales Netzwerkdesign, Projektmanagement und solche Dinge, heißt eigentlich nur, ich habe noch mehr Kollegen, denen ich am täglichen Arbeiten helfen muss. Ja, Für mich ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld, ich meine mit Research, da komme ich irgendwie her, wurde ja schon genannt. Ich, promoviere beziehungsweise bin kurz vor Abschluss meiner Promotion jetzt und äh, kenne mich in dem Research-Feld eigentlich ganz gut aus. Für mich ist ein bisschen neu, so ein bisschen die Produktsicht auch zu vertreten. Das heißt, ein bisschen mehr zu verstehen, wie so ein Internetunternehmen denn eigentlich in Zukunft sein Geld verdienen muss. Also sehr spannende Herausforderung. Ja, und soweit zu dem, zu dem Formalen. Hm. Lassen Sie uns mal über die Dinge sprechen, die wir täglich so im Internet tun. Wenn ich in den Raum gucke, hat irgendwie jeder Dritte, jeder Vierte ein Handy in der Hand. Hat es bis eben noch aktiv genutzt. Also für uns alle ist das Internet in irgendeiner Form, sei es über das Handy, sei es über den Computer oder auch als Bestandteil unserer Arbeit. Also Forscher oder jemand, der studiert, der muss natürlich mit dem Internet agieren. Er besorgt sich Informationen. Das ist heutzutage einfach ein Arbeitsmittel. Und das Spannende daran ist, dass wir eigentlich relativ wenig wissen. Und aus meiner Sicht, obwohl ich für das Thema natürlich auch aus der technischen Perspektive sehr brenne, ist es sehr gut so, dass sie gar nicht verstehen, wie das im Detail funktioniert, weil ich will auch gar nicht wissen, wie mein Auto funktioniert. Ich setze mich da rein, ich weiß zwar, welche Knöpfe ich drücken muss, und dann muss es funktionieren. Und so ist es natürlich mit dem Internet auch. Aber es gibt eine Stelle, da fällt uns dann immer wieder auf, dass wir vielleicht doch mehr, gern mehr über das Internet wüssten oder wo wir uns darüber ärgern. Das ist natürlich, wenn es nicht geht. Also, sich Gedanken zu dem Thema Internet oder Internetinfrastruktur macht man sich immer nur, wenn irgendwas ausfällt, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht funktioniert. Ähm, aber lassen Sie uns zurückkommen zu der Frage, was ist das Internet überhaupt? Noch mal gucken, der... Ach, der ist nicht ein. Ah, Dann fixen wir das doch mal schnell hoffen, dass wir nichts kaputt machen. Traumhaft. Ja, was ist das Internet? Ähm, zunächst lassen Sie uns einmal mal ganz pragmatisch äh, vorgehen mit den Bestandteilen arbeiten, die wir kennen. Also wir haben unser Gerät, womit wir im Internet surfen, in irgendeiner Form am Internet partizipieren und auf der anderen Seite irgendein Content, eine Webseite, einen Film, ein Film, egal was es sein mag, was wir abrufen möchten. Und, ähm, eigentlich ist die spannende Frage, naja, was ist dazwischen? Wie kommen meine Anfragen, was ich haben will, zu dem, der den Dienst betreibt und von dem Dienstbetreiber die Informationen oder das, das Bildmaterial oder was auch immer es sein mag, zurück zu uns? Die nächste Stufe in der Abstraktion, die wir darstellen können, ist, naja, also im Prinzip ist ja der erste Schritt aus unserer Sicht als Endnutzer relativ einfach. Das ist der sogenannte ISP oder Internet Service Provider. Naja, das ist einfach der, mit dem ich meinen Vertrag geschlossen habe. Das ist in Deutschland oft die Telekom, zu Hause können es die Kabelnetzbetreiber sein oder vielleicht auch Vodafone. Es gibt halt viele bekannte Anbieter und in jedem Land der Erde sind es ein paar andere. Die ehemaligen Te Telekommunikationsbranchen sind da oft Marktführer in ihren äh, lokalen Märkten. Und ähm, naja, also der erste Schritt ist offensichtlich und ähm, unser Internet-Service-Provider, der uns Zugang zu dem Internet gibt, ist aber nicht das Internet. Er hat wiederum Zugang zu dem Internet und im Prinzip ist es das hier oben, wobei man hier runter die Linie gestrichelt ziehen könnte, das, was man gemeinhin als Internet versteht. Internet, schon allein das Wort verrät mehr, als man zunächst glauben mag, das ist Interconnected, also Internet, diese zwei Wörter sind Bestandteile und das bedeutet sowas wie Interconnected Networks. Also einfach gesprochen ist das Internet einfach ein Netzwerk von verschiedenen Teilnetzen. Und ähm, das ist genau die Darstellung, ähm, je nachdem von wo wir darauf zugreifen, wir können immer an jeden beliebigen anderen Punkt durch das Internet gehen. Das ist oft verborgen und vielen wird, mag der Begriff IP-Adresse einfach Adressierungsverfahren. Kann man sich so wie Adresse, Postanschrift vorstellen. Man kann, wie man über die Post, jede erreichbare Anschrift, was auch immer das heißen mag, kann man im Internet jede wohldefinierte IP-Adresse, was auch immer das heißen mag, erreichen. Also Ziemlich interessant, dass bei so einem global umfassenden Netzwerk oder Technologie-Enabler ähm, im Prinzip ich mit jedem anderen Kommunikationsteilnehmer sprechen kann. Und ähm, wenn wir dieses Bild immer weiter aufspannen, dann stellen wir fest, dass diese Teilnetze, dass es immer mehr Teilnetze sind. Also es ist wirklich global. Und dass es auch irgendwie Hierarchieebenen hat. Also hier mag zum Beispiel weil ich mal in Darmstadt studiert habe, sage ich immer, das Darmstadt-Netz, Darnet, kann in so ein kleines Städtenetz sitzen, wo zum Beispiel lokal die Leute angeschlossen sind und die werden dann aggregiert auf irgendeine Stufe, sagen wir hessenweit, über ein Backbone-Netz und dann hängt es halt an einem globalen Backbone des Internets. Also es ist ein hierarchischer Aufbau, wo kleine Einheiten immer zu größeren zusammengefasst werden. Und... Am Ende kann so ein Netzwerk hier, was die Daten von A nach B bringt, ist zum Beispiel ein Tier-1-Netzwerk, da ist der ISP dran und auf der anderen Seite ist da Google dran. Und die schaffen es, mein Datenpaket um die ganze Welt zu transportieren zu dem Punkt, wo ich wirklich hin will. Und man nennt dieses, dieses Teilnetz, also das Netz der Netze und diese untere Kategorie der Netze nennt man autonome Systeme. (AS) oder Autonomous System, kommt das im Englischen und in Wirklichkeit sind es auch autonome Systeme, weil innerhalb dieses ASs, dieses Teilnetzes, ist es oft eine Geschäftseinheit. Also die Telekom hat ein autonomes System, Google hat ein autonomes System. Also jeder Teilnehmer des Internets hat so ein autonomes System und die sind weltweit, gibt es Registrierungsstellen dafür, die sind registrierend und durch eine Nummer eindeutig identifizierbar. Außerdem diese sogenannten IP-Adressen, wem sagt dieser Begriff IP-Adresse was? Okay, die IP-Adressen sind fest autonomen Systemen zugeordnet. Alles vielleicht für die, die bei BGP die Hand gehoben haben, naja, es gibt zu jeder Regel eine Ausnahme, aber die wollen wir heute nicht behandeln. Also grundsätzlich kann man sich merken, wenn man eine IP-Adresse hat, ist die immer einem Netzbetreiber zugeordnet. Die IP-Adresse, die Sie auf Ihrem Handy haben, ist wahrscheinlich Ihrem Netzbetreiber, also Vodafone, Telekom, Telefonica, wie heißt es hier, O2, zuge zugeordnet. Das ist einfach eine feste Registrierung. Und ähm, bringt uns zur nächsten Frage, weil A, wenn es a innerhalb dieses Netzes verschiedene Wege gibt, aber wenn wir uns vorstellen, dass es hiervon natürlich ähm, über 60.000, 65.000 äh, angemeldete AS -e im Internet derzeit gibt, ist natürlich die Frage, wie unsere Daten denn fließen und wer überhaupt entscheidet, wie unsere Daten fließen. Und da habe ich mal ein sehr anschauliches Beispiel von unseren Marketingkollegen mitgebracht, das uns erklären soll, wie dieses Bild von einem, einem Computer auf den anderen kommt. Zunächst wird es über den Application Layer zerteilt, dann über ein Transportprotokoll, was darüber abstrahiert, wird eine End-zu-End-Verbindung aufgebaut und dann läuft es aber physisch. Also wenn wir uns jetzt die Glasfaser wieder unten weiter vorstellen in dieser Hierarchie, wir schneiden das in logische Abschnitte, einmal sind es die Daten und dann geht es runter, wirklich bis wo die Kabel lang laufen können das natürlich verschiedene Wege sein. Also es ist nicht so, dass wenn ich ein Bild schicke und das wird in ganz viele Häppchen geteilt, dass die Datenpakete, die Dateneinheiten, dass die alle den gleichen Weg nehmen. Es ist wahrscheinlich so wie beim Verkehr, wenn der eine sich in der Stadt gut auskennt, nimmt er eine andere Route als jemand anders, es kommen beide zum Ziel, möglicherweise unterschiedlich schnell in der geänderten Reihenfolge, da müssen wir ganz gut uns darum kümmern, dass das Bild am Ende auch wieder das Bild ist. Und dass, wenn Teile verloren gehen, dass sie wieder erneut geschickt wurden, aber das ist durch den sogenannten Protokollstack im Internet gesichert und da gibt es sehr viele ausgeklügelte Mechanismen, die das sicherstellen. Und da ist das Bild wieder. So, das ist jetzt mal ein so ein Weg visualisiert und nochmal die Komplexität dargestellt. Also verschiedene AS auf dem Weg von so einem Datenpfad. Wenn man sich vorstellt, dass es hier losgeht, kann so ein Datenpfad über ganz viele AS zum Ziel führen. Das ist jetzt einfach eine Veranschaulichung, die wir selber gemacht haben. Aber das hier ist mal quasi der Versuch über Beziehungen. Also im Prinzip gibt es das Forschungsgebiet Internet Measurement, weil das Internet quasi ein autonomes, selbstwachsendes System ist, wo man nicht global den Zustand zu, einem, zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfassen kann. Also man kann nicht das Internet anhalten, in alle Netzwerkkomponenten, die involviert sind, reingucken, weil dann hätte man quasi das globale Bild, den globalen Status für, eine, für einen Moment. Das ist aber nicht möglich, deswegen muss man quasi von außen mit verschiedenen Messmethoden identifizieren, wo sind denn die Knoten von, von hier zu Google, wie, viel, ähm, wie weit, über welche anderen Netze muss ich denn gehen, wie ist das, wenn ich in Berlin bin, wie ist das, wenn ich in Dubai bin, wie ist das, wenn ich in Afrika bin? Und jetzt ähm, ist immer die Frage, wo sind die Informationen, welchen Weg muss ich nehmen und wie ist diese Beziehung von diesen ASN? Und das ist wirklich eine Visualisierung von Messungen, ähm, wie das Internet gebaut ist. Und man sieht da irgendwie immer Cluster, da sieht man dann sehr zentriert Dinge, man sieht aber auch, ähm, dass es Knoten gibt, die relativ weit außen sind und wo es relativ wenige Wege hingeht. Ja, um vielleicht an der Stelle schon mal auszuholen, ist es so, dass wir hier in Westeuropa und in den USA sehr eng vernetzt sind und quasi eher in der Mitte dieses Netzes, wohingegen typische dritte Weltländer, länder so in Afrika oder so die Sachen eher hier außen liegen? Und eine spannende Sache ist auch, dass im Prinzip Datenverkehr Grundsätzlich versucht wird, innerhalb des Netzes auszutauschen, aus Kostengründen, also so, so zentral wie möglich Daten auszutauschen, so kurze Wege wie möglich, weil das verringert natürlich die, die Zeit, die ein Datenpaket von A nach B braucht. Und wenn man einen hohen Datendurchsatz haben möchte, reduziert man die Zeit und optimiert damit den Datendurchsatz. Ähm, aber zum Beispiel viele afrikanische Länder oder die Internetanbieter dort subventionieren unser Netz hier. Warum? weil der Content, zum Beispiel Google oder Facebook, ihre Rechenzentren in Ballungsräumen baut, in westeuropäischen Ballungsräumen. Über die Zeit gehen sie auch in die Fläche, aber grundsätzlich kann man sich merken, dass ähm, Frankfurt eins von diesen riesen Data Hubs ist, in, auch in Europa. Da gibt es vielleicht noch Amsterdam und London, aber das sind die drei Hubs. Und ähm, auch Af ähm, die Menschen in Afrika, die den, die Daten von Google und Facebook konsumieren wollen, greifen zum Beispiel auf europäische Server zu. Das heißt, sie kaufen Daten, Verkehr, das muss ja jemand bezahlen, die Daten, die da übertragen werden. Die Kapazität muss man kaufen und den kaufen sie, naja, bei den europäischen, westlichen, vielleicht amerikanischen Anbietern. Und weil sie ihren Content oder wenig lokalen Content haben, subventionieren so sie quer quasi auch noch unsere. Weil je größer die Nachfrage, desto geringer ist der Preis im Allgemeinen. In diesem Fall würden wir Anbieter als AS, würden wir das gleichsetzen. Es gibt auch da wieder, aber genau. Gut, dann und das ist das Spannende, selbst wenn man versteht, wie diese physischen Komponenten zusammenhängen, wie die Adressierung funktioniert und die Paketzustellung im Detail funktioniert, ist wichtig zu verstehen, wie das Geschäftsmodell ist, weil das Geschäftsmodell sorgt dafür, dass es verschiedene Arten der Zusammenschaltung von AS gibt. Und das ist dann am Ende der Grund, warum es Internetknoten äh, gibt. Also jetzt ist äh, der, hoffentlich äh, noch nicht, aber gleich kommt dann der Aha-Moment. Also der einfachste Fall ist, dass wir hier einen End-User haben. Das ist wieder abstrahiert, das, das lokale Netzwerk und der sitzt zu Hause an seinem PC und hier unten ist wieder ein Server. Also ein Gerät, wo die Daten für Google liegen oder von, von Google, für eine Suchmaschinenabfrage zum Beispiel. Und da gibt es eine, also immer aus Sicht der, wenn der jetzt ein Paket hier rüber schicken will, gibt es aus seiner Sicht immer nur einen besten Pfad. Also in jedem einzelnen Hop sagen wir im Netzwerk, das sind hier ein paar auf dem Weg, gibt es genau einen kürzesten Pfad. Also wir sagen immer kürzestes ist falsch, einen besten Pfad, weil es nicht notwendigerweise der kürzeste ist. Und ähm, diese Verbindung, die hier illustriert ist zwischen diesem Content-Network, so würden wir Google bezeichnen, weil Content, also der Inhalt, liegt in diesem Netzwerk und drüben ist das Access-Netzwerk, das Zugangsnetz, also wieder die Telekom. Und die haben ein Abkommen, dass sie quasi irgendwo auf der Welt und in unserem Fall vielleicht Frankfurt, ihre Netze miteinander verbinden, also zwei as -e, die sich über ein Private Network Interconnect, ein PNI nennt man das. Und man kann sich das ganz plastisch vorstellen in dem Rechenzentrum, da stehen ganz, ganz viele Geräte von beiden Firmen und die sind getrennt durch, durch eine Wand. Und dann bohren die ein Loch in die Wand und dann legen die ein Kabel durch und in dem Moment haben sie diese Verbindung. Das heißt, in dem Moment kann dann die Daten von Ihnen zu Hause gehen in das Rechenzentrum, gehen durch das Loch in der Wand zu Google und dann geht es wieder diesen Weg zurück zu Ihnen, die Antwort, und dann sehen Sie die Seite. Also das ist... Theoretisch wunderbar einfach, wenn Sie so eine direkte Verbindung haben. Ähm, und dazu, in, in Abwandlung, ähm, gibt es vielleicht das Problem, naja, ich will Google von Südafrika aus konsumieren. Und zufällig steht, stimmt in dem Fall nicht, aber zufällig steht, ähm, der nächste Server in Frankfurt. Dann ist es nicht mehr mit dem Kabel getan. Ich meine, in welches Loch soll man das schieben? Und ich sitze quasi in Südafrika und muss nach Frankfurt kommen. Und da gibt es die sogenannten Transport- und Provider-Carrier. Die haben mitunter weltumspannende Netze. Sie haben halt große Kapazitäten auf Unter Unterseekabeln oder ähm, wenn diese riesen Gasleitungen auch in Deutschland verlegt wurden, dann legen die daneben dran auch noch Glasfaserkabel und halt einfach diese Backbone-Infrastruktur. Oder sie mieten das von denen, die die Sachen wirklich dann verbuddeln, wieder an und haben weltumspannende Netze. Und die verkaufen dann quasi als Dienstleistung, die sitzen nämlich dann auch mit ihrem Rechenzentrum ähm, dieser, dieser Anbieter, der auch einen AS hat, sitzt ähm, wirklich dann in Südafrika auch im Rechenzentrum, da machen die einmal Loch in die Wand und hier machen die nochmal Loch in die Wand und dann sind beide mit dem Transport Provider verbunden. Zufällig ist die Deutsche Telekom auch so ein Transport Provider, also sie haben ein weltumspannendes Netz, davon gibt es nur eine Handvoll, die wirklich denen man ein Datenpaket gibt und die das dann weltweit zu jedem beliefern können. Alle anderen müssen Umwege gehen oder müssen einen von diesen also einen Vertrag abschließen, weil hier wird dann bezahlt. In dem vorherigen Beispiel werden halt die Kabel einfach gesteckt und man einigt sich, sobald das Trafficvolumen entweder also das Verkehrsvolumen entweder ausgeglichen ist oder in dem Google-Fall Google verdient ja quasi daran, dass Leute ihren Service konsumieren und verlangen im Allgemeinen dann kein Geld dafür. Ne, weil auch die Kosten, das sind äh, einmal Kosten von 200 US-Dollar und dann vielleicht je nach Rechenzentrum nochmal 100 US-Dollar monatlich. Also sehr geringe Kosten, sehr hohe Kapazitäten. Auf so einem Glasfaserkabel kann man theoretisch Terabit von, von Daten übertragen. Sie haben eine Frage? Sie haben gesagt, dass es da eine Handvoll von Anbietern gibt, die in der Regel eher staatlich oder eher privat Die waren meistens mal staatlich. Sie also naja, die Telekom ist, die Privatisierungsphase ist ein paar Jahre her, in den USA kommt es ein bisschen, bitte? Auch, auch bei den USA, aber der Telekom weiß ich sogar in, in beiden anderen. USA ist noch länger her, da hatten sie auch sowas, also in den USA kam ja das Ur-Internet her, da gab es auch eine Handvoll, die sind auch alle privat mittlerweile und ich glaube von dieser Handvoll oder maximal zwei Hände voll, sind alles private Unternehmen. Aber viele haben die Wurzeln in staatlichen Unternehmen, also analog zu dem, was wir in Deutschland sehen. Also um ein paar zu nennen, ist das NT&T in Japan, AT&T in den USA, Verizon. Die Deutsche Telekom, British Telekom nicht so richtig. Die würden gern, aber gehören noch nicht richtig dazu. Und Also da gibt es halt wirklich nur ein paar von. Und in China, ja, das ist eine ganz spannende Frage, in China gibt es eine und die ist auch nicht so richtig privat, aber die partizipieren auch nicht so richtig an dem globalen Geschäft. Ne? Also auch wenn ich mir angucke, also wir haben China Telekom zum Beispiel als Kunden auch in Frankfurt und ähm, wenn man guckt, was die für Kapazitäten haben, ist es halt nicht signifikant. Man könnte jetzt sagen, okay, wahrscheinlich stellt dann Google und Facebook die Server nach China rein, ja, oder, und wenn man sich das äh, ein bisschen anguckt, den Markt, dann sind das halt lokale Unternehmen. Also die haben quasi, sie partizipieren nicht wirklich am Internet. Sie haben ein paar, ein bisschen Kapazität, aber insgesamt gibt es die Great Firewall, und die nennen das wirklich so, und äh, filtern und schauen ganz genau, was in das Land rein und raus Und gesamt die Kapazitäten, also man kann sich das Internet halt nicht national als Nationalstaat vorstellen. Ähm, aber wenn man es doch tun wollen würde und sich mal die Kapazitäten von in Deutschland, so raus nach Deutschland anguckt, sind das gigantische Mengen. Und ähm, wenn man sich China anguckt mit der Bevölkerungsdichte, könnte man sagen, okay, selbst äh, in, in Bezug auf die Entwicklung dort könnte man annehmen, dass sie vielleicht ähnlich groß sind. Also ein Vielfaches der Bevölkerung, die nicht ganz so viel, so Bauchgefühl, ich weiß es auch nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ist mitnichten so. Also das sind Größen von einer, von einer Großstadt vielleicht, die Anbindung an die Außenwelt von China. Also sie haben quasi ihr eigenes Teil des Internets, basierend auf den gleichen Technologien und theoretisch äh, interoperabel, aber praktisch politisch nicht gewollt. Gut, gibt es dazu noch eine Frage, die wir gleich adressieren können oder machen wir hier mit dem, mit dem Transport Provider? Ja, gerne. Wissen Sie vielleicht, wie groß der Volumen ist, der da so durchgeht, also durch diese Netze, zum Beispiel von USA, Europa? Also es gibt äh, Summen von Unterseekabeln aufsummiert. Ähm, ich weiß von der Telekom, dass die mit ihrem... Mo nee, das darf ich ja gar nicht sagen. <lacht> vor allem nicht vor Kamera. Also es sind große Datenmengen. Ähm, ich, es gibt ein paar öffentliche Informationen. Ich glaube, um doch nochmal auf das Telekom-Beispiel zu kommen, weil das ist publiziert vor... Sieben Jahren ungefähr hatte die Telekom in ihrem, sagen wir mal, vor zehn Jahren, in ihrem gesamten Backbone-Netz 20, ich glaube 18 Terabit pro Sekunde, also kann man auch nachlesen. Als Kapazität quasi nach außen. Und der DKX Frankfurt hat heute eine Gesamtkapazität von 7 Terabit, plus halt die ganzen anderen Standorte, da kommen wir über 8, auf über 8 Terabit pro Sekunde. Datenvolumen komme ich später noch mal zu, zu, zu diesen Datenmengen. Man kann sich grundsätzlich merken, dass natürlich die hier schon einen erheblichen Teil des weltweiten Internetverkehrs äh, transportieren. Ne? Prozentual müssen wir wieder vorsichtig sein, weil es hängt sehr davon der Regionalität ab und von dem Businessmodell der Kunden. Aber genau so als kann man sich grundsätzlich merken. So und dann gibt es noch die Idee, dass man im Prinzip einen Internetknotenpunkt in die Mitte schaltet. Und zwar vorher haben wir gesehen, dass alle mit jedem, und das gibt ja dann so ein Full-Mesh, ne? wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem Data-Hub wie in Frankfurt gibt es, ähm, sagen wir mal, 1000... Netze, also AS, -e, die eine physische Präsenz in irgendeiner Form in dieser Stadt haben, im Rechenzentrum. Ob das jetzt Server sind, ob das Netzwerk Hardware ist, irgendwas, die sind physisch präsent. Und ähm, wenn jetzt jeder mit jedem ähm, quasi so eine direkte Verbindung haben will, ist das natürlich äh, von dem Aufwand ähm, sehr sehr komplex. Na, allein schon die Provisionierung, dann die Steuerung der Datenverkehre und so weiter. Und ähm, wenn man das andere Modell wählen würde, den Transit Provider, dann ist es recht teuer, weil die natürlich einen erheblich höheren ähm, Geldbetrag pro Datenvolumen nehmen. Bei dem anderen Beispiel war es ja quasi, ich lege das Kabel, habe halt die Einmalkosten und sehr geringe monatliche Kosten oder das andere Modell ist ähm, sehr hohe sogenannte Transitpreise. Und in der Mitte befindet sich quasi von diesen Konzepten der Internetknotenpunkt, wo alle quasi nur eine Leitung zu einer zentralen Instanz in der Mitte brauchen und ähm, dadurch signifikant an Aufwand und Provisionierungskosten sparen und auf der anderen Seite die Preise für Transit reduzieren, weil sie andere Netze direkt erreichen. Und Der Dkix in Frankfurt hat mehr als 800 Kunden und ähm, ja, wenn sich jetzt 800 im Fullmesh vernetzen würden, haben wir eine hohe Komplexität und so gehen die, schließen sich einmal mit einem Glasfaser an den Internetknoten an und erreichen die 800 Netze. Und das ist quasi die Vereinfachung und auch hier ist das Preismodell so, dass wir quasi nur diese physische ähm, Instanz bezahlen lassen, also das ist das Produkt, was wir anbieten, diesen Port, also das, wo man den Kabel reinsteckt und was sie darauf für Daten austauschen, ist ihnen überlassen. Oder ist unseren Kunden in dem Fall überlassen. Und damit ist es natürlich, ähm, und weil es insgesamt dann auch nicht so teuer ist, ist es natürlich sehr lukrativ, weil man hohe Kapazitäten an diesem Internetknoten abwickeln kann. Und unsere Kunden, hier sind sie nochmal. mal, sind Verizon, T-Mobile, Telefonica als End-User, dann Enterprises, das sind die DAX-Konzerne, die größten davon, die Enterprise-Cloud-Anbieter, sowas wie Amazon AWS, Microsoft Azure, diese ganzen Cloud-Services, die man heutzutage kaufen kann und die Network-Server oder Content-Delivery-Networks. Das sind im Prinzip die Instanzen, die mittlerweile das Internet dominieren. Die meisten Daten, die wir so konsumieren, kommen, also man sagt mittlerweile so 60 bis 80 Prozent, je nach Region, der Daten kommen von unter 10 ähm, Content Delivery Networks, also von 10 Netzwerken. Das sind dann wirklich Facebook, Google, ähm, Akamai, da also gibt es ein paar Hidden Champions, die quasi das als Service anbieten, die mir sagen, okay, gib mir einfach das Video, hier, wenn es ein neues Lehrvideo gibt, gib uns das einfach, wir verteilen das im Internet und wir machen das global gut für, verfügbar und erreichbar. Gut, also und das, was, was wir anbieten, ist das Peering. Und das ist quasi Settlement-Free, heißt man bezahlt nicht für das Volumen, was drüber geht, sondern nur für die einmalige Anschlusskapazität. Genau, hier nochmal wunderschön animiert. Genau, jetzt, nachdem wir so, also ich glaube, war das konzeptionell klar, was quasi der Internetknotenpunkt macht, wirklich ein Knoten in der Mitte, der das, der das an der Stelle vereinfacht. Das bringt der Das ist ein anderes Konzept. Die Closed User Groups ist im Prinzip ein bisschen Zukunftsmusik. Wenn ich mit einer Bank spreche, die vielleicht bei uns Kunde werden will, an dem Internetknoten, die haben halt Bedenken, Sicherheitsbedenken. Sie wollen eigentlich Internet, aber nicht richtig. Sie wollen gar nicht von, aus chinesischen Netzen erreichbar sein. Und da redet man dann drüber, okay, wir können das auf einer Virtualisierung auf den Glasfasern, können wir, können wir sie logisch voneinander irgendwie abkapseln. Das sind diese Closed User Groups. Mit dem Darknet ist quasi logisch obendrauf, das ist, was jemand auf seinem Server macht, was für Informationen. Gut, hier habe ich nochmal ein Bild, da kam ja auch schon die Frage zu. Also das gibt es auch echt äh, einigermaßen viele Informationen online, wenn man da ein bisschen gucken will, wo die Unterseekabel langlaufen, wo sie terminieren. Die Hotspots sind halt hier ähm, UK und die gehen dann meistens über Land weiter bis nach London, ähm, Amsterdam. Und in jüngster Vergangenheit kommen auch immer mehr in Marseille oder Palermo. Dementsprechend haben wir auch jetzt Interknoten in, also DKICs Interknoten in Marseille, Palermo und so weiter aufgemacht. Aber da komme ich später vielleicht noch mit zwei Sätzen zu. Ja, und wir sehen hier schon, dass es eine Anschlusskapazität an China gibt, aber das sind natürlich dann auch oft die, die, safe, die, die sicheren Häfen in, in Hongkong oder die, die Enklaven, die es halt dort gibt. Und wir sehen dann insgesamt, das Netz hier runter ist noch nicht, aus, noch nicht so stark ausgebaut. Gut, Am Ende sieht man es dann auch wirklich, wenn man natürlich die Zahlenwerte sieht, weil nicht jeder Zahlenwert oder jede Leitung hier ist äquivalent äh, in Bezug auf die Kapazität, die man darüber... Ja, das sind, ähm, das sind hier die Unterseekabel, Überlandkabel gibt es ähnliche Karten. Also die, und das ist vielleicht auch, um da schon mal vorzugreifen, Warum ist das denn in Frankfurt so groß geworden? Und eins, was Frankfurt in die Karten gespielt hat, das war quasi das westliche Ende der Welt, das östliche Ende der westlichen Welt, so stadtmäßig gesehen. Und man hat halt gesagt, okay, wenn wir hier unsere Infrastruktur hinmachen, erreichen wir halt den, den ganzen Westen und das ist okay, weiter nach Osten wollen wir sowieso niemals. Und es wurde hier immer weiter ausgebaut, dann gab es den Fall der Mauer. Und plötzlich war es ja nicht so, dass alle Firmen gesagt haben, hey, wir gehen jetzt, mit der Infrastruktur nach äh, Osten, sondern nein, die östlichen Firmen haben gesagt: Hey, wir, wir stellen den Router halt dann nach Frankfurt oder unsere Server nach Frankfurt und haben sich quasi ähm, in den Westen bewegt. Und davon hat äh, Frankfurt ganz stark partizipiert an diesem Geschäft und an, an dieser Zeit. Hinzu kommen viele Dinge, die die Stadt auch richtig gemacht hat. Es wurde von Anfang an hier viel Glasfaserinfrastruktur verlegt, also gerade so Backbone-Infrastruktur, was auch nicht üblich ist. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, ganz ausschlaggebende Erfolgsfaktoren. Und natürlich das Rhein-Main-Gebiet insgesamt. Frankfurt ist ja nicht so ganz so groß auf so einer globalen ähm, Skala, aber ähm, das Rhein-Main-Gebiet ist groß genug um eine hinreichend große Anzahl von Nutzern, die den Content, es hilft ja nichts, wenn er nur da liegt, sondern es muss ja auch irgendwie genutzt werden, Leute, die das anfragen. Und das war, in, war und ist in Frankfurt auch der Fall. So, jetzt kommen wir mal, also das ist jetzt so die Infrastruktur und dann gucken wir uns die Internetknotenpunkte an. Und wir sehen, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass das sehr europazentrisch ist. Und das hängt mit dem Konzept zusammen. Und zwar ist es äh, im Prinzip dieser Internetknoten ein bisschen ein europäisches Modell. Und zwar kommt es daher, also unser Gründer, der Gründer von DKIX, der hat früher bei einem der wenigen Netzbetreiber, die es in Deutschland gab, gearbeitet, da gab es dann drei, vier in Dortmund und im, äh, in Karlsruhe und ich glaube noch irgendwo und irgendwie war Frankfurt zentral in der Mitte und dann, was bisher bei denen geschehen ist, jede E-Mail, die diese in diesen drei Netzen, drei AS, wir -e, sprechen von drei AS in Deutschland, äh, wenn die Daten austauschen wollten, dann sind die Daten halt einmal über den Atlantik, also so wie im Prinzip wir heute von Afrika subventioniert wurden, haben wir damals die USA subventioniert. Also jede E-Mail, wenn die von einem deutschen Netz in ein anderes wollte, musste einmal in die USA und wieder zurückgeschickt werden. Und dann haben die sich irgendwann zusammengesetzt und gesagt, Leute, lasst uns doch so einen Internetknoten, der hieß damals noch nicht so, die haben einfach gesagt, lasst uns einen Switch für diejenigen, die damit was anfangen können, also Netzwerk-Hardware, ein Stück in die Mitte stellen, lasst uns da alle anschließen, dann sparen wir uns diesen ganzen Umweg über die USA. Und so hat es halt in Frankfurt angefangen. Und das ist an vielen weiteren Stellen in Europa passiert. Und vor allem ist in Europa das Spannende passiert, dass man die Data Center Neutral gemacht hat, also Rechenzentrumsneutral, was so viel bedeutet wie, dass der DKIX in Frankfurt jetzt kein eigenes Rechenzentrum an sich besitzt sondern sich bei Rechenzentrumsvermietern äh, quasi einfach einmietet. Wie wir eine Wohnung mieten, mieten wir in einem Rechenzentrum eine Fläche unter gewissen Bedingungen. Und wir gehen in die, im Prinzip in jedes Rechenzentrum, also nicht ähm, gebunden an einen Anbieter. Also Anbieter A hier, dann auf der anderen Seite ist der Anbieter B und es ist uns völlig gleich. Hauptsache, dass da eine Anzahl von interessenten, potenziellen Kunden sitzt, die unseren Service dann konsumieren wollen. Und in den USA war es aber so, dass quasi die, die diese Rechenzentren betrieben haben, für die Kunden, die in dem Rechenzentrum waren, einen Internetknoten gemacht haben. Das heißt aber, natürlich stehen oft viele verschiedene Rechenzentren von verschiedenen Betreibern nebeneinander, aber es gab halt keine in ähm, Verbindung zwischen denen. Das heißt, als Kunde muss ich dann entweder in jedes und ja irgendwie hässel und nicht neutral und nicht offen. Und dadurch war das nicht so ein gutes Geschäftsmodell, weil wenn es die... Netze quasi sind, die ich eh nur in dem Rechenzentrum erreichen kann, ja, dann gibt es halt da einen Knoten, da kann ich mich anschließen, im Zweifel kann ich dann aber auch das Kabel durch die Wand legen, wo ist der Gewinn? Und der Gewinn kommt dann halt dadurch, dass es über die Stadt Frankfurt haben wir mittlerweile 22 Standorte, dass es diese Verteilung ist und dass es verschiedene Rechenzentrumsanbieter sind, die alle den gleichen Service bekommen und wenn man sich an einem von denen anschließt, hat man Zugang zu allen anderen. Ja und Dieses Modell wurde jetzt wieder ein bisschen zurückadaptiert. Im Moment gibt es da viel Bewegung auch im amerikanischen Markt. Wir selbst expandieren dort auch hin. Vor vier Jahren nunmehr sind wir dann nach New York gegangen als ersten Internetknoten von einem europäischen Betreiber in den USA und sind damit so erfolgreich, dass wir heute den äh, größten Internetknoten in New York stellen. Wir sind quasi da in einen gesättigten Markt rein, aber einfach dadurch, dass es eine andere Art des Managements war, was wir hatten, dass wir sehr viel Wert auf Verfügbarkeit gelegt haben und sehr einfachen Service angeboten haben und, nicht, und eben neutral waren, glaube ich, waren das entscheidende Faktoren dafür, dass wir auch in den USA Erfolg haben konnten mit unserem Modell. Das sind, um darauf nochmal zu kommen, Stand heute unsere Standorte, also sehr viel natürlich in Deutschland, unser Heimatmarkt. Da kennen wir uns aus, das funktioniert äh, gut. Und dann haben wir in New York und Dallas noch einen. Der äh, große Aufsteiger im Moment ist Madrid, ähm, wo wir schon Anfragen hatten. Deswegen sind wir in diesen Markt gegangen, aber jetzt im, tatsächlich überrascht sind, wie viel Bedarf es äh, in Madrid tatsächlich gibt. Und was natürlich auch passiert, dass der Verkehr von hier unten halt nicht mehr in Frankfurt oder in, in London terminiert, sondern halt vielleicht schon in Madrid. Liegt näher, sind ein paar Millisekunden Latenz, die man wieder gespart hat. Ja, sonst äh, ziehen wir uns runter bis nach Mumbai, wo unser äh, östlichster Standort ist. Äh, ja, ein ganz anderer Markt, komme ich vielleicht später nochmal zu den Herausforderungen. So hat es angefangen. Wie gesagt, 95 gegründet mit drei autonomen Systemen. Genau. In hier und das war quasi der erste Standort Deutsche Bundespost Frankfurt am Main Postamt 1 Telegramm und Eilzustellung. Ja, ist immer wieder ein sehr lustiges Bild, wenn man das sieht und quasi von den Gründern dann erfährt, wie das dann alles losgeht. Mittlerweile ist es der weltgrößte Internetknotenpunkt. Also sowohl nach Anzahl der angeschlossenen autonomen Systeme, ASs als auch des Datendurchsatzes, der größte neutrale Internetknoten, den es auf der Welt gibt. Ähm ja, Das ist noch ein bisschen veraltet. Mittlerweile sind es über 800 Netzwerke. Das ist vielleicht für die Techniker was oder die, die eben gut aufgepasst haben auf der Peering-Folie. Also im Prinzip ist, sind die Peering-Sessions dann... Die logische Schicht darüber, wer mit wem jetzt wirklich tatsächlich Datenaustausch, weil natürlich erstmal die Infrastruktur jeder mit jedem ermöglicht, aber vielleicht will ich dann nicht immer mit jedem. Wir hatten vorhin das Beispiel China Telekom und da mag es vielleicht noch eine Menge andere Beispiele geben. Das heißt, theoretisch ist da ähm, mehr möglich, aber wir ähm, sehen, wenn wir uns die technisch angucken, haben dazu auch Publikationen, ähm, haben wir 85.000 ähm, Peering Sessions gesehen über ja, unsere Infrastruktur, wo wir ein bisschen helfen, dass äh, das einfacher geht. Das hier ist mal die Portdichte. Ich glaube, das ist jetzt so Stand 2017, ähm, 151 mal 1 Gigabit. Das ist das Schnellste, was Sie irgendwie zu Hause oder an Ihrem Notebook derzeit haben können. Die wollen wir, wir, wir sprechen gerade über die Jahresplanung 2019 und ähm, verschiedene Stimmen haben schon gesagt, wir sollten die jetzt abschaffen. das ist zu klein, wir wollen das nicht mehr. Also 2020 werden wir es definitiv nicht verkaufen und vielleicht im nächsten Jahr Schon nicht mehr, weil es einfach zu klein ist. Dafür am oberen Ende das Maximum sind 100 Gigabit Ethernet, was wir unseren Kunden anbieten. Und wir werden jetzt in 2019 upgraden auf 400 Gigabit Ethernet, also pro Leitung. Und manche Kunden haben mehrere von diesen Leitungen halt parallel. Und ja, das, sonst sind es halt in der Mitte sind die 10 Gigabit Ethernet, 807 stand. Die totale Anschlusskapazität ist mittlerweile über 30 Terabit dass es quasi auch wirklich was verfügbar ist, also es ist nicht so, wie wenn sich jemand auskennt mit den Kabelnetzen, mit denen man Internet zu Hause beziehen kann, die sind überbucht, da verkauft man halt einfach mehr Bandbreite als tatsächlich physisch verfügbar, das funktioniert meistens auch relativ gut, weil die Nutzungsmuster anders sind, wenn jemand irgendwie Spätschicht hat, dann surft er halt tagsüber und nicht spät und wenn jemand noch zwischen neun und acht oder sechs arbeitet, dann passt das ganz gut zusammen, deswegen da das klappt ganz gut. Manchmal merken wir es, wenn wir nämlich Weihnachten alle zu Hause sitzen und irgendwie alle wollen, dann geht es nämlich nicht so gut. Wir haben damit aber gar kein Problem, weil wir das tatsächlich, wir machen halt die Infrastruktur und verkaufen wie deployed. Das heißt, da gibt es keine logische Abstraktion von. Das ist physisch, was ähm, durch die Glasfaser geht, ist der Upper Bound und der ist auch in beide Richtungen. Ja. Und hier steht schon 23 Datacenters, also wir expandieren hier auch in Frankfurt. Man könnte ja glauben, dass das dann so eine gewisse Sättigung ist, aber gerade in Frankfurt, der Datacentermarkt ist sehr lebendig. Es gibt da neue, hinten beim Flughafen werden gerade neue gebaut, auch innerhalb der Stadt, alte, abgerissen, neue aufgebaut. Also da gibt es tatsächlich immer noch, immer noch Wachstum weiterhin. So, dann kommen wir vielleicht nochmal kurz, weil wir gerade eh beim DKICS sind, nochmal, was macht denn so eine Products in Research Abteilung, um das Feld einfach noch mal kurz zu beleuchten und naja im Prinzip ist unser Lifecycle im optimalen Fall so, dass wir an akademischen Dingen, an Messungen, also hier war ein Beispiel, da geht es um Angriffserkennung und Bekämpfung im Internet, Angriffe, die darauf abzielen, Leitungen einfach voll zu machen. Die Idee ist, ich schicke einfach so viel Datenverkehr durch die Leitung, irgendeinen Mülldatenverkehr, also nicht sinnvolle Informationen und dadurch ist die Kapazität erschöpft und wenn dann jemand legitim auf einen Service zugreifen will, kann er es nicht, weil die Leitungen dicht sind. Und da haben wir verschiedene Abwehrsysteme entwickelt und tun das auch immer noch. Und da war mal eine erste Studie, na naja, wie wird das denn an so einem Internetknotenpunkt überhaupt verwendet, diese sehr einfachen Abwehrmechanismen, die wir da hatten. Dann im Prinzip haben wir uns angeguckt, wie man das weltweit machen kann, so eine Angriffserkennung. Und ähm, im letzten Schritt haben wir dann angeguckt, wie man das mit modernen Technologien und wie man das verbessern kann. Und ähm, das ist so wirklich, das hatten wir mal Glück, ne? das läuft natürlich nicht immer so in so einer Firma, aber das ist mal, dass sich jemand ähm, in der Forschungsabteilung Gedanken macht, wie das in Zukunft aussehen könnte, was man konkret tun könnte und wo das dann auch wirklich klappt. Und ähm, wir werden diesen Service, wir testen ihn gerade mit ausgewählten Kunden und werden ihn auch nächstes Jahr quasi live nehmen, wo wir äh, eine deutliche Verbesserung haben die den Kunden halt deutlich besser hilft. Und wie gesagt, ist das Ziel, warum macht denn so ein, so ein kleiner Mittelständler? Ich meine, bei der Firma Dkix arbeiten ein bisschen mehr als 100 Leute, also eigentlich eine sehr, sehr kleine Firma. Warum leisten die sich denn jetzt vier Leute, die die Forschung da machen? Vier beziehungsweise fünf Leute, die sich hauptamtlich um Forschung kümmern. Naja, wir glauben, das ist halt genau der Invest oder das, was den Unterschied macht, auch mit den anderen Märkten. Und wir schaffen es halt einfach auch gedanklich, nicht reaktiv zu sein, sondern wirklich den Teilbereich des Marktes, in dem wir tätig sind, auch zu gestalten. Und Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, vor allem, wenn man in so einem kleinen und dynamischen Unternehmen ist. Also wir wollen da irgendwie neue Produkte haben, neue Prototypen, wollen verstehen, was der Markt von uns will. Aber natürlich nehmen wir das auch mit. Ich meine, ich stehe heute hier. Wir nehmen uns aktiv auch die Zeit, darüber zu sprechen, was wir tun. Das können verschiedene Vorträge irgendwo sein. Das Medien Dinge, ich glaube mein Chef war auch schon mal irgendwie bei RTL aktuell oder so, ich muss man sich fragen, ob das immer das richtige Medium dann ist, aber ähm, also einfach Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch äh, ehrlich gesagt äh, Funding, also wir schaffen es ähm, mit Universitäten in Europa ähm, an Forschungsprojekten teilzunehmen und Drittmittel zu akquirieren, wie das Lehrstühle an Universitäten auch tun. Ja, das ist so ein bisschen das Feld, das ist quasi noch so der Research-Teil und jetzt kommt natürlich der Produktteil zu, naja, dass man daraus den Lifecycle einfach noch länger macht und dass man nicht nur technische Forschung macht, was das hier im Wesentlichen ist, sondern auch ein bisschen Marktforschung. Und dann verstehen, was, der Markt, was, was die Geschäftsanforderungen sind, wie sich das Geschäftsmodell verändert und so weiter. Hier ist nochmal, wie sich über die Jahre so der Datenverkehr verändert. Und da sehen wir, in 2014 hatten wir so einen Peak von 3 Terabit. Dann haben wir immer, wenn man sich das hier so anschaut, dann geht es einmal hoch und dann geht es wieder runter. Und das ist jetzt das Sommerloch. Wir haben jedes Jahr ein Sommerloch. Zum Glück sind die Leute lieber draußen und nicht auf ihren Bildschirmen, wenn es schön warm draußen ist. Wir hatten jetzt aber kürzlich auch wieder, als die kalten Tage anfangen, auch dieses Jahr sehr verlässlich, wieder hatten wir einen neuen Peak mit 6,7 Terabit fast sieben, also ich denke mal, wir werden entweder dieses Jahr oder im Frühling oder Weihnachten ähm, dann die Marke von sieben Terabit knacken. Und das ist schon äh, echt ein Haufen Daten, die da über unsere Plattform gehen. Also Terabit pro Sekunde, was Sie zu Hause, also das sind quasi 6000 Gigabit pro Sekunde. Also quasi 1000 Gigabit, was Sie in Ihrem Heimnetz, das machen Sie natürlich nicht ins Internet, ins Internet machen Sie 100 Megabit. Das ist quasi ein Zehntel Gigabit. Kompliziert, ja, aber also nicht so viel im Verhältnis. Das sind quasi unsere täglichen Muster. Das ist auch spannend, mal zu gucken, naja, also um 4 Uhr, da schlafen wirklich die meisten, um 2 gibt es halt noch ein paar Nachtschwärmer. Naja, und die ersten stehen halt dann auch schon wieder vielleicht um 5 auf. Also wirklich, der, der Todpunkt ist morgens um 4. Und das ist auch, wann wir unsere Wartungen machen. Weil, mal kurz das Internet anhalten, Funktioniert nicht so gut, dann gibt es immer wieder Beschwerden. Und deswegen ähm, haben wir unsere Wartungen nachts. Das Gute ist natürlich, dass wir mittlerweile weltweit ein bisschen verteilt sind. Das heißt, wir können das ein bisschen so, dass die Kollegen aus den USA uns dann helfen, wenn in Deutschland Nacht ist und andersrum. Das erleichtert die Arbeit. Die Arbeit in den Rechenzentren müssen nichtsdestotrotz, also wenn es neue Kabel zu stecken geht oder Glasfaser sind manchmal sehr empfindlich. Das heißt, man muss sie manchmal putzen, damit ähm, das Signal wirklich in der Qualität rauskommt, in der es rauskommen muss, um ähm, die Übertragung zu gewährleisten. Ja, Und dann haben wir halt einfach den Anstieg über den Tag, noch einen rasanteren Anstieg. Meistens gibt es dann hier so ein bisschen, in dem Fall sieht man es nicht so gut, aber es gibt so eine leichte Mittagsstelle. Und danach geht es dann wieder langsam hoch und abends der Peak ist, naja, so um das 9, 20, 20 Uhr, das verschiebt sich nach Jahreszeit. Also wenn Sie im Sommer gucken, ist der Peak später, im Winter ist er ein bisschen früher. Also man erkennt ganz klar die Nutzungsverhalten. Oder wenn so ein Event ist wie die Fußball-WM, gibt es verschiedene andere Dinge oder man kann teilweise auch wirklich anhand von diesen, diesen Mustern irgendwelche gesellschaftlichen Ereignisse ablesen, indem man halt sieht, naja, entweder wurden sie im Internet übertragen, dann sehen wir vielleicht, dass die Daten ein bisschen höher gehen oder dass sich dieses Peak verschiebt, so ein, Apple iOS Update ist dann irgendwie um 6 um Uhr freigeschaltet und auf einmal ist der Peak dann schon um 6, wo dann alle Leute das neue Update klicken wollen, wenn sie da versiert sind und sie das interessiert. Ja, also all das können wir sehen in unseren Statistiken. Gerne. Genau, vom Volumen ist es noch so, dass IoT-Devices zu vernachlässigen sind, aber... Auch damit befassen wir uns voraussichtlich nächstes Jahr, steht zumindest jetzt im Budget, dass wir ein bisschen besser verstehen wollen, wie, wo der Trend denn dahin geht. Also es ist was Kleines, aber dadurch, dass es vielleicht zu erwarten ist, in näherer Zukunft eine Masse zu haben und eine Masse mit mittelgroßen Datenaufkommen, sorgt natürlich in der Summe dann auch wieder für einen signifikanten Anteil. Also im Moment... Und, da haben wir auch verschiedene Studien und Statistiken zu. Den Großteil des Verkehrs machen tatsächlich Video-Traffic nach wie vor aus. Also die typischen Netflix, Amazon Prime und mittlerweile auch die öffentlichen Anstalten oder privaten Anbieter. Das sind so die größten Datenmengen, die wir übertragen sehen im Internet. Es gibt ja die szenarien dass die durch IoTs werden ja, da, das, da spielt noch was anderes eine Rolle. Im Prinzip ist es so, dass bei diesen Angriffen man darauf abzielt, dass nicht gesicherte Systeme im Internet das Datenvolumen vervielfachen können. Und selbst wenn man ein kleines IoT-Device hat, also ein, für die, die das nicht kennen, Internet of Things, also man spricht ja schon seit 20 Jahren über den Kühlschrank, jetzt kommt er wirklich. Der Kühlschrank, der im Internet hängt, der, hat, der tauscht nicht viele Daten aus, de facto ist der Punkt. Aber wenn man mit so einem, weil er nicht ausreichend gesichert ist, den quasi jemand hackt und übernimmt, kann er quasi ein kleines Datenpaket, weil der Kühlschrank kann halt auch keine großen senden, an einen nicht gesicherten Dienst und der antwortet dann an, ein, an das Ziel, was man angreifen möchte und wir haben da einen Vervielfachungsfaktor von bis zu, glaube ich, 50.000. Das heißt, ein Byte werden dann 50.000 Byte und so kann man es mit einem IoT-Netz, was eigentlich ja, keinen signifikanten Datenstrom erzeugen kann an sich, aber über die sogenannten Amplification Attacks, also eine Vervielfachung der, der, der Antwortgröße, kann es halt dazu führen, dass sie doch relevante Angriffgrößen schaffen. Und tatsächlich die Peaks, die wir, also nicht wir als DKICs, aber die man im Internet gesehen hat, lagen, die public, also öffentlich berichtet sind, sind bei 1,7 Terabit. Und das waren tatsächlich Angriffe, die von IoT-Devices gestartet wurden. Gut, dann kommen wir noch mal einen kurzen Exkurs, bevor wir dann auch langsam Richtung Diskussion kommen. Da freue ich mich dann über noch mehr Fragen. Ähm, ist das unsere Topologie? Und jedes dieser, das sind Switche, so heißen diese Netzwerkinfrastrukturgeräte, die im Prinzip die Daten weiterleiten. Und hier dran an diesem Edge, also wir haben einmal den Core Layer und dann haben wir den Edge Layer. Und ähm, an den Edges sind tatsächlich die Kunden angeschlossen. Warum machen wir das? Naja, diese Topologie lässt sich leicht erweitern, also man kann hier einfach noch ein Edge dranhängen, außerdem aus Resilienzgründen, sobald zum Beispiel hier Leitungen ausfallen oder sobald eins im Core ausfällt, können die Daten immer noch übertragen werden, weil der Trick ist, die Edges sind nicht verbunden, aber jedes Edge ist an jeden Core angeschlossen. Und dadurch können wir den, den Datenverkehr immer gut verteilen. Wenn es Wartungen gibt, können wir hier was rausnehmen. Und ähm, die sind in sich äh, redundant konzipiert, ne, die Geräte. Das heißt, man kann da quasi im Live-Betrieb verschiedene Teile austauschen oder ähm, während es noch läuft hochnehmen, quasi auf, auf einer anderen physischen Verbindung. Also die Umschaltzeiten sind da im äh, Millisekundenbereich. Ja, da gehen auch ein paar Daten verloren, aber da ist das Internet so robust, dass die dann erneut übertragen werden und der Endanwender das maximal merkt dadurch, dass die Seite halt irgendwie eine Sekunde länger lädt. Genau, und das ist hier nochmal das Beispiel. Die Daten können entweder direkt an einem Core, also hier ein Kunde schickt ein Paket raus und es geht wieder raus, weil die zufällig an dem gleichen Edge angeschlossen sind, an dem gleichen Rechenzentrum sitzen. Es kann aber natürlich auch sein, dass es einmal durch die Stadt zu einem anderen Edge verteilt wird. Und es ist quasi nicht deterministisch, also es ist deterministisch, aber es folgt einem Algorithmus hier, wie die Daten verteilt werden. Also es ist nicht gesagt, dass alle Datenpakete über eine Verbindung quasi über den gleichen Core gehen, sondern da wird für die, die informiert sind, Equal Cost Multipath gemacht, da wird quasi gehashed über die Packet Header. Packet -Header. Und dann werden die Daten, je nachdem, über einen der verschiedenen Cores geschickt. Theoretisch über alle. Hier habe ich mal ein Bild mitgebracht, dass wir auch sehen, dass wir die Bilder im Kopf, dass wir uns das noch ein bisschen anfassen können, wie diese Hardware denn tatsächlich aussieht. Das haben, hier haben wir einen Edge-Node. Erkennt man halt auch daran, dass hier haben wir 100 GE-Ports und hier 10 GE-Ports. Erkennt man, dass halt relativ viele Kabel draufstecken, wohingegen das... Das ist genau, kommen wir zum Patch Panel. Im Prinzip ist das, wo die ganzen Kabel von den Kunden quasi zusammenlaufen. Das ist quasi eine Voraggregation, die hier stattfindet und die wird dann weiter an, das, an den Edge Code. Und es ist auch nur hier oben annotiert annotierten halber, weil zwei Schränke, die genauso aussehen, quasi das Edge bilden. Der andere steht, glaube ich, gegenüber oder irgendwie nebendran. Und das ist der Core -Node. Der hat nur so wenig, auch nur 100 GE-Verbindungen, mehrere, weil. Die Edges sind ja nur mit den Switchen verbunden und nicht mit den Endkunden. Genau, das ist quasi ein so eine Einheit und ähm, da geht es halt dann nochmal weiter mit noch dem zweiten Teil hiervon, noch ein zweites Patch-Panel, dann noch unsere Monitoring-Infrastruktur und so weiter. Und so ein, so ein typischer Cage für so ein, so ein Edge, also Cage nennt man Käfig hier im Datacenter, die Fläche, die man halt mietet, ist vielleicht ja, so groß wie der Raum hier. Auf der Fläche äh, befindet sich dann unsere ganze Infrastruktur. Manchmal bieten wir gewissen Kunden auch noch ähm, die Möglichkeit, sich wirklich sehr nah bei uns anzuschließen und in unsere Flächen dann noch mit reinzugehen. Genau, so ist es, ja genau. Manche sind ein bisschen kleiner, da ist es dann irgendwie nur so ein, so ein halber hier, aber grundsätzlich genau. Und äh, zur Information, als Sie neu waren, ähm, ein so ein voll ausgebautes Edge, also das ist die eine Hälfte, dann gibt es die andere Hälfte plus der Kabelbaum. Kostet, kostete als die Neubahn ungefähr 10 Millionen Euro. Also der Kabelbaum alleine ist, glaube ich, bei knapp unter einer Million, um dieses Gerät mit dem Äquivalenten zu verbinden. Die Preise auch hier sind natürlich fallend, weil es neue Kapazitäten gibt, noch eine höhere Dichte, noch mehr Übertragungskapazität. Hier war, ist mein Bild für die Frankfurter, wo ein paar unserer Rechenzentren zu finden sind. Die größten Standorte DKX 1, 2 und 6, haben wir hier hinten und hier gibt es auch noch mehrere. Ansonsten auch die neuen Stück teilweise außerhalb gar nicht mehr Mitte hier auf der Karte bei. Aber es würde ich sagen, hier zumindest immer noch relativ ja, nah am Stadtzentrum. Und hier ist unser Büro, aber da steht quasi gar keine Infrastruktur. Es ist immer interessant, wenn Journalisten vorbeikommen und dann irgendwas sehen wollen und sagen, ja, wir haben Bilder hier. Genau, und in unser Rechenzentrum lassen wir grundsätzlich keine Gäste, auch weil wir da immer wieder Anfragen kriegen. Das ist halt ein Hochsicherheitstrakt und da gibt es keine Führung und eigentlich keine Möglichkeit reinzukommen. Also, den Knoten gibt es nicht, sondern der genau. ist Genau, das ist eine verteilte Infrastruktur, so ist es, ja. Genau, hier noch ein paar Zahlen, aber das hatte ich ja auf der Tonspur. Genau, mittlerweile sind sogar über 40 Terabit uh, Connected Capacity und. Ähm, die marketing haben das mal runtergebracht auf 1,6 Millionen Netflix-Konsumenten pro Sekunde, die quasi diese Infrastruktur allein in Frankfurt ähm, ja, übertragen kann. Gut, jetzt gehen wir noch mal kurz. Ähm, ich glaube, das ist hier nochmal der spannende, nicht so spannende Teil. Genau, also da habe ich mal auf einem anderen Vortrag ein bisschen über Safety and Security Considerations gesprochen, also im Prinzip, was sind die Implikationen aus Sicherheitssicht. Ich ähm, glaube, würde jetzt hier, weil wir auch zeitlich langsam zu der Diskussion kommen wollen, den Rahmen sprengen. Ähm, die Takeaways, wir machen viel auf allen möglichen Ebenen, also von der Netzwerk-Hardware über wirklich die Verkabelung plus ähm, Layer-3-Infrastruktur, gestagete Rollouts, Roll hochverfügbar Konzepte wirklich für jedes Hardwarestück. Deswegen dauert es dann manchmal auch ein bisschen länger, wenn was umgebaut werden muss, weil einfach wirklich ganz viele ja, Hochverfügbarkeitskonzepte und Abwägungen getroffen werden müssen. Aber das ist, und da wollte ich heute drauf kommen, ist eigentlich die, finde ich, ebenso spannende Frage. Was gibt es denn für nicht technische Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen? Naja, eins ist, diese Verteilung, ne? im Lehrbuch ist das so trivial, aber wenn man nur 120 Mitarbeiter hat ähm, und das alles koordinieren muss, überall die Standorte und jeder Standort, wir hatten es gerade, ist nicht nur eine Kiste oder ein Schrank, sondern ist äh, in jedem Fall verteilte Standort. Die kleinsten, so wie Palermo, die haben halt wenigstens zwei. Okay, das ist überschaubar, die schraubt man da rein und wenn das nicht so schnell wächst, dann muss man auch länger nichts tun, aber gerade lebende Märkte wie New York oder ähm, Madrid oder auch die anderen deutschen Standorte, Dubai, Mumbai ist ein ganz anderes Thema. Die sind, Da muss man schon viel Energie rein investieren, weil man sich immer Gedanken machen muss, wann muss man upgraden, weil die haben natürlich nur endlich viele Steckplätze. Wenn da irgendwie kein Platz für ein Kabel ist, naja, dann kann man im besten Fall vielleicht eins neben dran stellen, aber gerade an kleineren Standorten muss man sich dann überlegen, ob man die nächstgrößere Generation nimmt oder einen nebendran stellt, das Netzwerk komplexer macht oder das Gerät komplexer. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Abwägungen. Und, ähm, das, genau, und das ist äh, die Einleitung zu dem New York-Thema. Also wir haben mit New York angefangen und haben gedacht, naja, die Kultur in New York ist ja am Ende nicht so anders. Ich meine, das ist USA. Gut, die... Ticken ein bisschen anders, aber hey, wir haben einige von uns haben da studiert und wir kennen das Marktumfeld da auch so ein bisschen. Wir arbeiten viel mit, den, unsere Kunden sind ja Google und Facebook und wir arbeiten viel mit denen zusammen und im Prinzip sind die wie wir. Ja, das war dann irgendwie ein bisschen anders. Das ist so ein Vorher-Nachher-Bild. Ähm, und zwar, was man in der Netzwerkinfrastrukturbranche macht. Ich fliege nicht jedes Mal nach New York, wenn ich ein Kabel stecken will. Das nennt sich dann Remote Hands. Also man leiht sich oder man mietet die Hände von jemandem vor Ort, der eigentlich auch geschult sein sollte. Man gibt eine ganz detaillierte ähm, Arbeitsanweisung. Das fängt halt an mit, bitte packen Sie Ihr Gerät zur Lichtmessung ein, bitte packen Sie Ihr Backup-Kabel ein, bitte tun Sie dies und jenes. Also wirklich eine detaillierte Liste, die im Prinzip jeder gewillte, weiß ich nicht, 14-jährige, hier äh, so ausführen könnte, wahrscheinlich. Ähm, in den USA läuft das ein bisschen anders. Das ist halt, ähm, erstens wird die Anleitung sowieso nicht vorher gelesen, sondern erst wenn ich davor stehe. Und dann, dann hat man hier Spaß, weil man sitzt dann irgendwie um 10 Uhr abends, sitzt man dann hier und wartet nur auf das Feedback. Und ähm, sobald die Sachen gesteckt sind, muss man sie halt konfigurieren, um zu sehen, ob sie funktionieren. Und irgendwie ist das Feedback erstens: ja, wie soll ich denn hier den Lichtpegel messen? Ja, siehe Punkt 1 auf der Liste, bringen Sie bitte das Lichtpegel-Messgerät mit. Und also wirklich diese Herausforderung, die haben wir völlig unterschätzt, dass es im Prinzip die Leute und gerade die Leute, die in diesen Rechenzentren, diesen Remote Hands Service, gibt es in Deutschland auch, in Frankfurt auch, und den nehmen wir auch hier, um Ressourcen zu sparen. Und wenn die eh vor Ort sind, dann macht man den Ticket auf, sagt denen genau, was sie machen sollen. In Frankfurt, vor allem mit den Partnern, wo wir große Infrastrukturstücke haben, funktioniert das perfekt. Die, die brauchen fast diese Liste gar nicht mehr, weil die, die wissen schon, was sie da machen müssen. Die müssen irgendwie immer nur wissen, wo und äh, wann. Und dann funktioniert das. Und das war hier das völlige Gegenteil, wo man dann versucht, sie anzurufen. Dann erzählt er auf einmal, er ist jetzt bei der Mittagspause oder ja, wo ist sie ja, auf dem Heimweg? Ich bin nicht reingekommen. Und ähm, nachdem ich dann auch ein paar Mal drüben war, habe ich es verstanden, was das Problem ist. Das ist halt auch nicht so gut durchnummeriert. Man muss sich wirklich vorstellen, USA, New York, Rechenzentren in Manhattan, irgendwie mittendrin. Und die sind dann halt nicht so wie auf einer grünen Wiese gebaut worden, sondern man muss da irgendwie einen Aufzug nehmen in den dritten Stock und dann in den anderen umsteigen, weil der physisch getrennt ist, aber das sagt dann in der Rezeption natürlich niemand. Und dann steht man vor einer Tür, man liest die Türnummer in einem Telefon von dem Betreiber vor und bittet ihn, sie remote aufzumachen. Das klappt auch nicht, weil die Türen umnummeriert wurden, aber in seinem Plan noch nicht. Und das also sind alles ein bisschen hemdsärmlicher, was natürlich relativ schwierig ist, wenn man irgendwie ein paar tausend Kilometer weg sitzt. Und ähm, ja, ich kenne es von mir und natürlich auch meinen Kollegen, dass naja, wenn es ein Problem ist, dann lösen wir das halt. Und bevor das nicht gelöst ist, gehen wir halt auch nicht nach Hause. Und dort ist es halt dann eher so, naja, hey, wenn das nicht geht, wie du sagst, dann mach dir halt nochmal Gedanken, dann komme ich morgen wieder. Und das Lustigste war, das hat dann wirklich die halbe Nacht gedauert, dann hatte er das fertig verkabelt, also im Prinzip sollte er hier nur ein paar Ports umstecken und neu miteinander verbinden. So, es hat funktioniert, wir haben es konfiguriert, wir sind glücklich ins Bett gegangen. Als das nächste Mal jemand in äh, New York war, wir machen regelmäßig Bilder von unseren Racks, damit wir immer wissen, wie es aussieht, kam auf einmal das Bild zurück. Also, keiner von den Kollegen in Frankfurt würde auch nur denken, dass das irgendwie eine Art von, von Ordnung ist, die akzeptabel ist. Und nicht, weil man Ordnungsfanatiker ist. Man muss ja wissen, wo laufen die lang. Und das sind Glasfasern. Wenn man die zu sehr biegt, dann gehen die kaputt, dann kann man die nicht mehr verwenden. Und wir sehen, ja gut, am Ende hat er irgendwas abgesteckt. Na ja, dann lassen wir es halt hängen hier. Hängen noch ein paar die sind halt da, ich meine, es funktioniert ja. Also das war dann wirklich USA der erste Schritt, aber dann geht es weiter mit Dubai und, und Mumbai, wo wir noch ganz andere Probleme haben. Da war uns das ja schon bewusst, da haben wir mit gerechnet, haben uns lokale Leute geholt, die den Markt kennen und die uns da ein bisschen helfen, unsere, unsere Nerven irgendwie zu schonen. Aber das sind wirklich so ein klein, kleines deutsches Unternehmen, expandiert in die Welt und stellt fest, oh, selbst in den USA funktioniert das alles ein bisschen anders. Und das sind wirklich auch im Doing, immer noch Challenges, die wir haben. Also mittlerweile haben wir natürlich Wege gefunden und es funktioniert besser. Aber selbst, selbst in Mumbai, wo wir damit gerechnet haben, dass es so wird oder noch viel, viel schlimmer wird, war es natürlich auch. Aber da haben wir unser, ich sagte ja eingangs, fürs Net Netzwerkdesign jetzt zuständig und die Kollegen haben das von damals ein Design gemacht und wir machen Hochverfügbarkeitsdesign. Ich meine, ich hatte ja davor eine Folie, wir kümmern uns, dass es sicher ist, dass es hochverfügbar ist, dass es nie ausfällt. Wir haben Übergabekonzepte. Ja gut, aber wenn der Strom irgendwie zweimal am Tag ausfällt, brauche ich meine Hardware auch nicht so designen. Also da kamen dann auch die Kollegen von den Verkäufern und sagen, wir sind viel zu teuer. Da sage ich, ja, aber wir sind doch hoch verfügbar. Ja, das bringt nichts, wenn der Strom ausfällt. Wir können ruhig einmal die Woche ausfallen. Das merkt keiner. Und ja, das ist einfach was sehr, sehr Spannendes und Herausforderndes, aber nicht das, was man bei der Promotion oder im Lehrbuch an der Uni auch lernt, sondern technisch funktioniert das alles. Aber sind die anderen Sachen. So, jetzt habe ich noch eine Minute, um über die Zukunft zu sprechen. Ähm, Im Prinzip ist die Frage, was bringt das Next Generation Internet? Und eigentlich ist ganz abstrakt gesagt immer nur, was wir eh schon alle wissen, schneller, weiter, höher. Also wir brauchen für verschiedene Use Cases und wir haben uns mal versucht, diesem ganzen Thema ein bisschen von der Use Case Seite ähm, zu nähern. Und zwar ist unsere Frage gewesen, naja, was für Anwendungsfälle sehen wir denn und was... Haben, das, haben die jeweils für Implikationen auf die Internetinfrastruktur? Und was sind die Kernanforderungen? Und dann sehen wir, dass es ein bunt gemischter Haufen ist, aber im Prinzip ist es irgendwie immer so wie Latenz und Verfügbarkeit. Also die Latenz, also quasi die Verzögerung, wie lange braucht ein Datenpaket von A nach B, die ist ein wichtiger Faktor, zusammen mit der Verfügbarkeit, also für die meisten Dinge, vor allem wenn wir über E-Government sprechen, über E-Health und solche Dinge, das ist nicht mehr akzeptabel, dass auch das Internet wirklich auch nur für Minuten weg ist. Also es ist schon sehr hoch verfügbar, aber ich weiß nicht, wer hatte von dem Ausfall des Rechenzentrums in Frankfurt vor, ich weiß nicht, ich glaube dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr 2017, Ende 20 oder Anfang 2018, hat es jemand mitbekommen? Okay, ein paar Vereine <lacht> habe ich gesehen. Da ähm, ist ein Rechenzentrum in Frankfurt ausgefallen, da ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Von irgendwie Dieselaggregaten sind der Tank leer gelaufen, weil irgendwelche Pumpen ausgefallen sind. Äh, Verschiedene redundante Transistoren durchgebrannt. Da war ein Rechenzentrum dunkel und das hatte tatsächlich irgendwie Einfluss auf die Internetinfrastruktur. Es gab noch Konnektivität, das war auch nachts, das war abends und nachts, das war das, das Gute. Ähm. Und es war natürlich auch wirklich nur ein Rechenzentrum, ein Rechenzentrumsbetreiber. Aber dadurch, dass da zum Beispiel auch die Telekom Vodafone Telefonica saßen und auch wir, hat es schon, man konnte das sehen, es gibt verschiedene Statistiken, dass der Datendurchsatz, also Netflix hat nicht mehr so richtig funktioniert. Und manchmal hat das Seitenladen unglaublich lang gedauert. Und die Herausforderung für die Zukunft ist natürlich noch resilienter zu werden und eine noch höhere Verfügbarkeit zu gewährleisten. Da ist natürlich die Frage, inwiefern man das quasi für die Rechenzentren selbst tun kann oder ob da einfach der Weg ist, dadurch, dass man das weiter verteilt, dass man halt sagt, man hat die Infrastruktur in Gänze, also die ganzen Software-Sachen, die auf der Infrastruktur laufen, hat sie größer verteilt und hat sie vielleicht an verschiedenen Standorten in Europa parallel laufend. Ich meine, das wird ja heute auch schon viel gemacht, aber das einfach noch weiter auszubauen und vor allem in die Applikationen zu integrieren. Ja, und dann natürlich das Thema Latenz. Und da ist ja auch die Frage, gerade in, wer das Schlagwort 5G gehört hat, wo ähm, wilde Versprechen gemacht werden an, die, an irgendwie die Roundtrip-Zeiten. Ähm, dabei hat jemand vergessen zu bedenken, dass äh, irgendwie unsere untere Schranke die Lichtgeschwindigkeit ist, also schneller werden wir nicht. Und ähm, dadurch heißt es, man wird nicht in dieser definierten Latenz, die in 5G vorgesehen ist, als Roundtrip-Zeit, ähm, Stand heute, wird man das nicht von Frankfurt aus machen können. Also auch die Infrastrukturen müssen in die Fläche gehen. Ich meine, die erste Antwort haben wir als Unternehmen ja schon gefunden, indem wir in München, Hamburg, Düsseldorf verfügbar sind. Aber es muss halt weiter wirklich in die Fläche, um diese Latenzen zu gewährleisten, weil am Ende wollen wir halt fast Lichtgeschwindigkeit schnell sein und ähm, das in einem Radius von äh, 100 Kilometer oder 200 Kilometer maximal. Wobei das dann schon viel wäre. Und ähm, um das zu gewährleisten, müssen wir auch die Internetinfrastruktur verbessern und anpassen. Ja, jetzt bin ich quasi durch. Also Sie können mich jetzt mit Fragen löchern. Ich habe noch mal ein paar äh, Fragen einfach mitgebracht. Drei Fragen, die mir so in den Sinn kamen, über die man sprechen konnte. Vor allem, wenn man sich ein bisschen guckt, was, was sind denn die Implikationen für unsere Gesellschaft? Oder vielleicht, äh, ja, das ist einmal irgendwie für mich ganz klar. Aber ich glaube, wir springen nochmal zurück, sondern ich nehme erstmal Ihre Fragen. Vielleicht machen wir es so rum. Ja, ich freue mich, würde mich über eine rege Diskussion freuen.